Hallo, ich bin Deborah und mache die Lehre als Fachfrau Gesundheit im Alterszentrum Rockview. Ich zeige dir jetzt, was ich in meinem Alltag so mache. Kommt doch mit! Meine Aufgaben als Fage sind die und auch medizinische Sachen, wie zum Beispiel messen. Was mir hier besonders beim Speicher gefällt, ist, dass wir einig im Monat eine Werkstatt haben und so unsere Arbeit können vertiefen können. In unserem Team haben wir so mega gut zusammen, egal ob jung oder alt. Und wir machen auch jährlich einen Lehrlingsausflug. Das Besondere an meinem Beruf finde ich ist, dass es jeden Tag anders ist und dass man mit einem Lächeln nach und weil man das Gefühl hat, man hat etwas Gutes gemacht. Wenn du die Lehre machen willst, dann musst du verständnisvoll sein, geduldig sein und ein Mensch sein, der gerne Menschen hilft. Im Speicher haben wir verschiedene Benefits wie zum Beispiel jährlich ein Halbtagsabo oder wenn wir gute Noten schreiben, dann bekommen wir einen Bonus wie zum Beispiel einen halben Tag Ferien und eine Vergünstigung bei der Verpflegung. Wenn du gerne mit Menschen zusammen und einen abwechslungsreichen Alltag willst, kann ich dir die Lehre sehr empfehlen. Wenn du jetzt Lust hast, bei uns die Lehre als Frage zu machen, dann bewirb dich doch beim Alterszentrum Speicher Wir freuen uns auf dich.